Der Gesamtschuldendienst ist das, was wir im Jahr an Aufwendungen, Zinsen plus Tilgung jetzt da haben, um unsere Schulden zu zahlen. Und man kann da eindeutig sehen, dass wir gut gewirtschaftet haben und dass die Rückzahlung des Schuldendienstes oder des Gesamtschuldendienstes, des Gesamtschuldendienstes rückläufig ist und somit positiv sich entwickelt. Äh, Finanzbericht, Kommunalsteuer. man kann man sehen, dass sich in den letzten äh, fünf Jahren das sehr positiv entwickelt hat und dass man da äh, die Kommunalsteuer und die Betriebsanwendungen äh, sehr gut vorantreiben hat können. Zumal äh, wir ja den Antrag gestellt haben, dass es eine Wirtschaftsförderung in Liebhoch geben soll und vielleicht die Opposition, die sich damit auch wieder gebracht wird. Äh, und wir uns dafür einsetzen, dass es Betriebe gibt und man kann nur sagen, dass es in Zukunft wahrscheinlich so weitergehen wird. Gut, den nächsten Punkt bitte. Die Einnahmenausgaben, die legen auch klar da wie die finanzielle Situation ausschaut. Äh, eins ist immer wieder klar zu sagen, wir werden von Land, von BH immer wieder geprüft und das sind die Zahlen, die aus der Buchhaltung kommen, die von, Rechnungs, von den Rechnungsprüfern in unserer Gemeinde auch gefüllt worden sind. Und das schaut immer wieder super aus. Wir sind im Jahr 2011 haben wir ein Ergebnis gehabt von 594.000 Euro plus. Im Jahr 2012 haben wir ein Ergebnis von 597.000 Euro plus gehabt. Das heißt, wo wir mehr eingenommen haben als ausgegeben. Und im Jahr 2013 haben wir immerhin auch noch immer rund 430.000 Euro Plus erwirtschaftet. In Summe macht es rund 1,6 Millionen Euro aus, die in den letzten drei Jahren sich unter unserer Führung positiv erwirtschaftet wurden. Und so gesehen äh, sind das alles geprüfte Zahlen von Land und von Bund und von die Eisenbahn drüber. Und das ist etwas, was man nicht einfach wegdiskutieren kann. Und wo wir wissen, wovon wir reden und wo wir auch zeigen, dass wir Wirtschaften können und dass der Weg klar ist. Mit uns geht es gerne auf. Nächstes Schaber, Gut, das war es dann auch schon zum Bericht des Übermachers. Gut, so, wir kommen zur Fragestunde. Und darf die Herren bitten, die Fragen zu stellen. Ja, die beantworten wir Bitte Andreas. Kannst du den dir in den zur Verfügung stellen? Ja, das wird dann in der nächsten Gemeindeseitung sein. Bitte, nächste Frage. Bitte, bitte. Äh. Eine Frage hätte ich noch zum Datenschutz. Gibt es jetzt schon Ergebnisse an dem Verfahren bezüglich der Verletzung des Datenschutzes und könntest du uns darüber bitte aufklären, über deinen Einspruch an den Verwaltungsgericht? Es hat mehrere Antworten, die was entdeckt und von welchem Einspruch du Ja, du hast ja einen Einspruch beim Verwaltungsgericht auf, äh, gemacht und ob es da schon ein Ergebnis gibt. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, ich das nächste Mal gern schriftlich beantworten. Die nächste Frage? Bitte. Das heißt, wie die Protokolle der Kanäne-Geratssitzungen? Ich habe in der, der kanäne nicht gefragt, was möglich ist. Sie haben das schon, ja, das stimmt, ja. stellen Sie sich auf die das. das müsste jetzt heute die erste sein. Also für 2014, wir haben alles aufgestellt nach danach den Rechnungsabschluss und den, den, den Kurslauf, das werden die Protokolle dann auch auf der Hunde <lacht> Äh, wahrscheinlich unter Politik, mit, mit dem äh, Menüpunkt, Gemeinderatssitzungen, gut, man das noch normales finden das in vor, ich ich, ich auch in der nächsten fahren, jetzt Ja, das, das, das, das bitte. Andreas, bitte. ja ähm, die Frau, ich weiß, der Buchsbaumplanung und bei einem Kindergarten, da muss ich wiederhole es einfach mal, ob wir das überdenken, und das wir etwas anderes sind, als Stativspritzen und Kindergarten. Aber jetzt ist es früher, jetzt ist es Zeit, dass man woanders... Die Wassermann hat immer noch einen Tief gespitzt. Ja, ohne, da, da gibt es keinen Buchsbaum. Dann Die gibt es nicht, was man da ist nicht Nein, Die Robes gibt es schon. Was, ja. Das für ja, ja aus so. also, ja, also, ja, Es also so Du kannst das auch so, ja. so. <lacht> aber jetzt, ist, jetzt ist früher jetzt Zeit Ich habe das? Ha. Der der Gräser, was dann bei, einem, bei das ist ja. Ja. Ja. Wir wissen, wir dort drin, das ist ja was, ja. Also, das sind in der Tür. Vorhin glaube ich, sind zwei Buschen oder so was und hinten ist eine kleine Hecke. Wir werden es probieren. Bei dir ist noch viel weiter, weiter, weiter. Ja. da bin ich auch wieder mal drauf. Hat ja, die Wahl schon? Okay. Gut. okay. Geht's gut? Du hast ja notiert, ja. Ich, ich werde es weiter. weitergeben. Bitte, weiterleiten. Also, oder du wolltest, glaube ich. Meine Frage an die Sonja bezüglich Jugendbetreuung, und ich und die damit im Vorstand beschlossene Vorgehensweise, die doch einen hohen finanziellen monatlichen Aufwand birgt. Meine Frage: Die Dampflok steht leer. Könnte man die Dampflok dafür andenken? Ja, wir haben das im Ausschuss besprochen. Äh, warum nicht die Dampflok bei der da oben eigentlich das Eisenbahnmuseum ist und ein Tourismuspunkt äh, eigentlich äh, das einzige was für die Boch? und auch die Mobilitätsentrale, mhm. dass man dort eigentlich einen Gast wird, generell. der Preis von dort von, und von, von, von ich, da, ich, glaube, ich bin noch zu erinnern noch fahren, oder? Ja, ist. Ist dort mietenkrieg, drin? Ist noch nie abgeschlossen? Nein, ist noch abgeschlossen. Das dauert. Das ist alles in der Salzburg. Könnte man aber trotzdem in Bezug auf die Kostensenkung äh, doch auf das schauen, ob uns die Bacht in der Dampflok vielleicht mehr bringt oder weniger bringt, je nachdem, was uns die Miete und ich kostet. Dass man eine günstigere Variante sieht und die möglicherweise auch nehmen kann. Hier jetzt. Ja. Das, das, man ist, sieht die die Bauch, die das ist die zweite Frage von mir, ja. dann müssen wir jetzt einmal warten, bis man das Ergebnis kommt. Ja, weil es gibt dann da Kosten X, was es im, im Ton nicht kostet, das in Vorstand besprochen wurde, das ich da jetzt sicher nicht sagen werde. Und wenn wir wissen, jetzt gleich jetzt nochmal, wenn wir wissen, was wir möglicherweise an bekommen, dann kann man den Gegenüberstehen. Weil großteil sind es beide, die als Jugendbetreuer dann letztendlich Zwecke genutzt werden. Ich glaube, es wird jetzt ein großer Unterschied sein. Ich muss mal schauen. wir jetzt im Auge behalten. Sehr gerne, Bitte, weitere Fragen? Ich habe eine Frage, zwar zu den von angesprochenen 140.000 Euro jährlich, die wir jetzt für neun Jahre gesagt, bekommen sollen. Gibt es dafür eine schriftliche Bestätigung, dass wir die vom Land jedes Jahr bekommen? Es gibt, das hat Gespräche Gespräch gegeben, und auch uns die Förderung, also die Förderung zugesagt worden ist, dass wir uns den Schul- und Bau, die 1,4 Millionen Euro geben, äh, schriftliche war jetzt nicht, müsste auch schon wieder runterdrücken, Okay. Das wird das nächste Mal ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. das wird das nächste Mal ja. Gut, nächste Frage. Ich der der wird Das wird, ausgehen, ja. das wird, ausgehen, ja. das wird Gut, weitere Fragen? Ja, die jetzt mal an den Herrn äh, zweiten Vizebürgermeister, wie er ganz grundsätzlich steht, da zu den Themen Ehrlichkeit, Wahrheit, Rundtag. Ich wie das letzte Mal in der Gemeinderatssitzung äh, im Dezember im bezüglich äh, der Anzeige eines Gemeindebediensteten. Oder wie weit? Frage? Die konkrete Frage habe ich schon gestellt. Ja? Ich begründe es nur jetzt, wenn ja? nicht aufpasst, dann wiederhol ich sie. Wie stehst du grundsätzlich zu den Themen Wahrheit, Ehrlichkeit, Rückgrat? Ja? Wenn man etwas tut, ja, damit ist ein bisschen ein ja, ja, steht man auch dazu im Normalfall. Oder? Da so so würde ich das gut. mal sehen. Ja? Genau. Jetzt gab es die Frage von mir, da war gar keine Gemeinderatssitzung, Bezüglich äh, der Anzeige eines Gemeindebediensteten bei der Staatsanwaltschaft einerseits, äh, die, du, die, die, Stattung. Stattung, die du definitiv verneint hast. Hat jetzt ja. jetzt äh, gab es offizielle Statements, auch äh, in öffentlichen Aussagen, wo man relativ klar. Dargelegt wurde, dass doch du dahinter steckst, dahinter dieser Anzeige. Dann gab es auch Diskussionen auch in ist im Vorstand, diesbezüglich, wo du wiederholt verneint hast, dass dem so nicht sei. Jetzt gibt es uns vorliegend, ganz offiziell, das Statement der Staatsanwaltschaft also bzw. die Benachrichtigung ja, an das schon Opfer, wo ja. ausgehend du da stehst, das Anzeiger. Ich habe dir das schon mehrfach beantwortet und ich kann dir das heute aufgrund des Beendings des Gemeinderats Sorga nicht in dieser Form beantworten und wir werden das das nächste Mal gemeinsam mit dem Herrweg beantworten. Okay, das heißt, der Gemeinderat Sorge trägt Sorge auf dieser Anzeige sozusagen. Wir werden ja, das gemeinsam beantworten. Gut. gut. Passt. Danke für das. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Keine? Dann werde ich auch noch eine Frage vom letzten Mal beantworten. Der Stefan Helfer hat das letzte Mal gefragt, es ausschaut. Wenn der 25% erhöhen, äh, ob ich nicht auch möchte, so wie er das tun möchte, das ist der Vorstand von der ÖVP, äh, dass er die Gelder eben für den Hochwasserschutz der Bauernschaft zur Verfügung stellt. Ich denke mal, es wäre ein toller Zug von euch, wenn Sie da mit gutem Vorbild voranschreiten würden, um diese Graz jetzt... <lacht> und würde mich freuen, Wann wenn ich ist eine positive Rückforderung erhalte. Wann war diese Antwort? 10.15. Dann die nächste Frage ich mal stets ins zwar vom Gemeinde also der Zürcher, was sich erkundigt, wegen den Park- und Halteverbotstafeln in der Die wurden zwischenzeitlich aufgestellt. Ich freue mich, dass das im März schon passiert. Dann hat es noch eine Frage gegeben. Wüsste ich auch noch, dass es jetzt nicht wirklich? Doch der Gemeinderat hat schon ein Freitag gesagt. Ich wünsche mir auch den Wettbewerb, dass es nicht ist. Aber das haben wir schon geantwortet. Gut, dann ist noch die Frage gewesen von Stefan betreffend Widmung Stockstadt Halle. Wann war das? Das war am 16.12. und die Widmung ist der bei Stockstadt Halle ausgeführt worden. Gut, somit sind die Fragen auch beantwortet, die offenen. Ich habe noch eingegangen hab in, in die Bitte? Ich hätte auch drei offene genau. Was zu beantworten, Ja. Was ist zum ja. Und zwar wie vom 19.06.2013 die erste Frage vom Gemeinderat Kreusch noch offen, fragt, ob weiterhin eine Rechtsschutzversicherung für alle Gemeinderaträte besteht. Der Bürgermeister sucht amtsleiter Magister Marat darüber Ausschluss zu geben. Es gibt eine Rechtsschutzversicherung für den Bürgermeister und den gesamten gesamte Gemeindevorstellung im Detail, muss er sich die Versicherungspolizei ansehen. Das ist damals nicht beantwortet worden, ob es für alle Gemeinde gibt. Oh, Aber es ist jetzt schon ein dreiviertel Jahr her. Also ich denke mal, dass es das ein bisschen beantwortet worden ist, weil wir zwischenzeitlich ja schon sicherlich drei Sitzungen gehabt Zwei. haben und dass du jetzt noch, noch ein drittes Jahr drauf dass ich mich noch nochmal. Wir also, werden dem auf jeden Fall nachgehen, aber ich kann es jetzt nicht beantworten. Nur zur Richtigstellung. Laut Gemeindeordnung ist es die Pflicht des Befragten, in der nächsten Sitzung oder Auskunft zu geben ja, und nicht, dass ich die jedes Mal dran erinnere. Das möchte ich nur festhalten. Also, die wird auch das nächste Mal beantwortet wieder? Das nächste Mal, wir werden kontrollieren, ob die schon beantwortet ist. Am 10.12. war das die? Okay, die hat <lacht> sie beantwortet, passt. Und am 16.12. war dann noch die Frage, zweite Frage, zweiter Vize-Bürgermeister zweite Heldenreich, sagte der Gemeindeversammlung, aber der Bürgermeister, der Gesamtschuldenstand der Gemeinde mit etwas über einer Million Euro beziffert. In der Diskussion über die Grundablöse haben wir immer wieder gehört, dass Geldmangel ein Problem sei. Und in der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2013 habe ich den Bürgermeister gefragt, ob dieser sich vorstellen könne, auf dem Internetportal offener Haushalt die Schulden der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Woraufhin der Bürgermeister gesagt habe, man könne die Schulden offen auflegen und man alles einsehen könne. Daher die Frage, ob der Bürgermeister heute eine Zahl nennen könne, die alle Schulden mit den Beteiligungen der Gemeinde von einem Prozent, wie es vorgesehen sei, umfassen. Der Bürgermeister antwortet, das könne er jetzt nicht beantworten, da die Unterlagen nicht dementsprechend dabei waren, das war die letzte Gemeinderatssitzung. Also der Gesamtschulstand mit... All die Unterstellungen deinerseits, die da drinnen sind, die Gemeinde, die ja. Gesamtschulstand, die Gemeinde, mit etwas über eine Ideen. Das dieser von deiner Seite, wo du mir unterstellst, dass ich Zahlen genannt hätte, nur von einem Begriff. das ist nicht wichtig gewesen. Außerdem habe ich heute ganz klar in meinem Bericht dargelegt, wie die Verschuldung der Gemeinde ausschaut. Und man hat gesehen, dass die rund 5,8 Milliarden was da war, dem Beziffert wurde und auf der rechten Seite ist ein vor standen, wo vor...